Mit Stift, mit Trinken. Wir machen weiter. Also, wir haben jetzt. Unterstrich. Rückwärts L. Doppelpunkt. Was auch immer das ist. Und Pause. Der hier hinten ist übrigens schön verbrannt, da vorne nicht. Also, ähm, das Doppelpunkt, das Pause. Kurzzeitgedächtnis zum Start. Ein Monster, soweit ich weiß. Shotgun ist so eine gute Waffe. Das brauche ich Strom, ne? Ja. Ja, ah, das ist ja ganz einfach. Jetzt müsste ich da hinten eine Safe-Room haben. Das war wirklich ein Safe-Room. Ich war mir gar nicht mehr sicher. Kurz geschaut, dass wir alles gelootet haben. Ich brauche davon nicht viel. Das brauche ich gerade nicht. Ein Messer reicht. Ach, egal. Einfach weil ich kann. Da kommen eh die Liquor danach. Da ist schon einer. Hey, diese Drecksviecher, ne? Mir egal, brennen jetzt. Der ist weg. Der nicht. Hier habe ich letztes Mal irgendwas übersehen. Ich glaube, ich werde es doch jetzt nicht finden. Willkommen zurück. Ja, hallo. Sie haben fünf Kennen wir? neue Nachrichten. Ähm... Das war erst der Kühlungsraum. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Das war zuerst also der nächste Schritt. Wo hab ich die Lösung nochmal gekriegt? Oh, meine Fresse. Fine. Okay, das ist weg. Alles im verwandeltpflanzen Pflanzen, verbrennt sie. Als Maul, die ist nicht tot. Wo kriege ich diese Lösung noch mal her? Irgendwo muss ich doch diese Lösung herkriegen. Wo war das noch mal? Mal kurz, ich weiß wo. Ja, yeah. okay. Die ersten zwei Symbole sind safe. Das dann das dicke und Doppelpunkt. Die ersten zwei Symbole sind immer dieselben. Okay, die sind wirklich tot. Ich dachte schon, die zittern noch. Also, ähm, LL. Dicker Strich. Ich glaube, es war der dicke, nicht der dünne. Dann das und Doppelpunkt. Es war der dünne. Okay. Signal. Auf, die Ecke, verdammt. Ja, das war ja das Rätsel. Okay, okay. Okay. Was passiert jetzt? Ey. Ja, danke schön. Ah, was mache ich jetzt? Die zweimal wächst. Warte mal. Das bringt absolut nichts. Das wird zu wenig sein. Wenn ich jetzt. Den Teil da rein wieder. Da macht es eigentlich gar keinen Unterschied. Ich muss schon irgendwie damit was machen, aber nicht ganz. Ich darf die nicht ganz lernen, das ist das Problem. Ich glaube, es war gar nicht schlecht, was ich hier gemacht habe. Dass wir möglichst viel da reinpumpen. Das da rein. Dann das darüber füllen. Die Reaktion von diesem Spiel. Das wird zu wenig sein. Ich resette noch mal alles kurz in das ganz große Gefäße. Wow. So, also. Ich muss zweimal das kleine Gefäß haben, hätte ich jetzt gesagt. So. Nein, warte mal. Äh, jetzt muss ich das da mal da rein machen, dass ich das habe. Und dann den Rest da rein. Wahrscheinlich mache ich es viel komplizierter, als ich müsste. Aber jetzt fülle ich einmal da rein. Geh zurück. das noch mal um. Okay, das war viel einfacher, als ich am Anfang überlegt habe, weil ich unfähig bin manchmal Ja, ich wusste, dass hier was spawnt. Jetzt muss ich runter in den Kühlraum. Ich wollte gerade schauen, ob ich eine normale grüne Pflanze habe, um den armen Mann mal zu heilen, aber... Der Crit dabei hat die Shotgun so eine gute Crit-Chance. Der Flammenwerfer muss nicht critten, weil er verbrennt. Ich weiß, mega die spannende Szene. Das kommt jetzt zu mir. Ich weiß nicht, wieso das gefroren werden muss. Abgeschlossen. Weil fest würde es als Unkrautvernichter viel mehr Sinn machen als... Äh, flüssig würde es mehr Sinn machen als fest. Aber egal. Starbages. Ich glaube, einer lebt im Treppenhaus noch. Den, den habe ich verbrannt. Spaghetti. Der könnte noch leben, eventuell. Tut er aber noch nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Und jetzt. Speichern wir kurz. Weil ich nicht mehr weiß, was kommt. Kann gut sein, dass es etwas Größeres kommt. Nee, ich glaube, es kommen nur zwei Pflanzenmenschen. Das wäre okay. So. So, so, so. Naja, kommen hier nur Pflanzenviecher oben. Das ist erledigt. Ich weiß, wir kennen die Szene schon. Lösung wird Das hat funktioniert. Ich finde halt jedes Mal, das Spiel sieht gut aus. Ich weiß nicht. Es ist. Ja, ähm, immer dieses Ja, es muss alles besser aussehen und so Ich finde, das Spiel sieht verdammt cool aus Und also, es ist nicht Doch, 19 oder so Nein, das ist aber nicht der, den ich jetzt denke, oder? Ja Als ob der jetzt einfach hier unten ist Also Leon ist echt im Arsch. Aber hier geht es ja zum Glück, weil wir nur noch flüchten müssen. Ich glaube halt mit dem Moment wollen sie einfach Zeitdruck aufbauen, dass man nicht ewig Zeit hat rumzuspazieren. Ich glaube nicht, dass der hier überall hin folgt jetzt. Hoffe ich. Der hat sich ja keine. Wie kommt der hier runter? Da keine Berichtigung 2. Oder? Hat der Berechtigungen hier unten? Das wäre halt gut möglich, dass der Berechtigungen hat. er ja, ist eine Züchtung und so. Die kennen wir. Ja, die Geschichte kennen wir ja. Ah, Strom, logisch. AWS. Oh yes. Ich finde dieses Frequenzding sehr komisch. Aber ich glaube, diese Sequenz müssten wir schon kennen. Ja, ja, die kennen wir. Gut. Also waren das die Proben. Okay. Ah ja, die Dekontamination. De Warte mal. Nein, hier haben wir gegen den Vater gekämpft. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kämpfen wir hier gegen X, aber wir haben gegen den Vater gekämpft hier. Er müsste eigentlich auch vorkommen. Aber ohne, dass Sherry gerettet werden muss, müsste doch die Mom... ...gegen uns sein. Okay. Zurück zu Ada. Achtung! Unautorisierte Entfernung eines Level 4-Vio. Ach so. Achso. Nach ne, dem Planet 50 sind so wir in den Anschnitten. Naja, ne, der Oberachter. Ups. Okay. Der Anlage eingeleitet. Startet nach Abschluss der ja, wir müssen hier gleich den Kampf kriegen gegen den Vater eigentlich. ist das aber die ich nehme die trotzdem mit, weil die die Augen so gut platzen lässt. So. Dann sollten die Vorbereitungen alle gemacht sein. Aber dann sind wir wirklich gleich durch. Oh mein Gott.